Ja. <lacht> <lacht> Bloß mit der Aufwendbarkeit der Homepage sind wir natürlich nicht zufrieden. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sind. Wir erwarten uns, dass wir bei Google einfach besser gefunden werden. Dass ich lerne, wie es funktioniert, sich im Internet sich zu positionieren. wie muss man das System bauen, damit es funktioniert. Ich erwarte den Durchbruch meiner Webseite, dass die endlich mal in Google auf 1 gerankt wird. Also ich muss nach vorne. Dass man eben bei Google auf Seite 1 kommt, damit ich das Ganze wirklich von Anfang an richtig aufgleisen kann. Bah. Ja. Einsteigen in der Königsklasse. Wunderbar. Da räumen wir hin. Herzlichen Super, Dank. Roberto. Seite 1 da. Ja, es ist... Eins, also das rennt, ne? Aber, aber, also du gehst da ganz einfach in die Marken damit rein, mit so einem Keyword. Das finde ich dann ziemlich spannend, das finde ich dann schon, schon äh, ziemlich cool. Ne? Zweimal auf Seite 1 mit äh, naja, finde ich gut. Ja. Seite 1, Platz 3 finde ich ja noch besser. Platz 2. Also 19.000 Ergebnisse, äh, eins, aber ich mache es mal ein bisschen kürzer. Da ist die Eins. Eins, eins, eins. eins. Drei Tage Vollgas-Input. Ja? Wie fühlst du dich? Ja, wie Vollgas geinputet. So einfach, wow. Also, ähm, so viel Informationen. Ich war im Kopf. Abgespannt. Aber wunderbar. <lacht> Mega geil, das ist süß. Ja, kriegt mein Grinsen immer raus. Das ist der Hammer. <lacht> ich bin an meinem Ziel angelangt. Ich habe meine Verein auf Top 1 bei Google. Also das hat man also in der Kürze der Zeit noch nirgendwo, würde man das geliefert bekommen. Es ist heftig, was da an Informationen drinsteckt. Sehr gut, gut. Ich hätte nie erwartet, dass er so ein Produkt auf dem Markt ist. Alle drei Keywords auf Platz 1. Und das ist echt der Hammer. Vor allen Dingen, was ich nie gedacht hätte, dass da ziemlich große unten drunter sind. Die werden jetzt Bildschauen. schauen.